Wer kennt sie nicht? Sie seltsamen Dealer. Ähm, als ich die ersten paar Male was gekauft habe, da kannte ich ja auch noch niemanden ja? Man musste halt bei München auch schauen, wie, wie kriege ich da jetzt was, als die erste Connection weggefallen ist. Ja, dann sind wir mal in münchen Schwaben in der Münchner Freiheit gewesen. Und da haben wir uns dann mit so einem Hippie-Typen getroffen. <lacht> nee, nicht in der Münchner Freiheit. An der äh, gisela haben wir uns mit dem getroffen. Genau, er ist vom englischen Garten aus gekommen, mit so einem Holland-Fahrrad. Hat eine äh, Jeanshose angehabt mit einem Sch Schlag unten, so eine Schlaghose. Bis hier, das ging da hier so hoch und dann ganz lange fettige Haare, dann hat er ein Bilderbuch, hier als. Halt. <lacht> ja, dann treffen wir uns mit dem, wir haben, waren zu zweit, haben auch jeder ein Fahrrad gehabt und da meinte er, ja also nur ab 50 Mark, darunter gibt es nichts, brauchen wir gar nicht fragen und wir haben halt dann alles zusammengereiht, äh, was, was wir gehabt haben und dann haben wir die 50 Mark gegeben und dann sagt er ja, fahrts mit und äh, passt auf, dass man nicht verliert und dann schießt er plötzlich mit dem Fahrrad los auf die Hauptstraße da, äh, die Leopoldstraße in München-Schwabing und dann fährt er da. Zwischen diesen aufgebohrten Autos und die ganzen äh, Poser mit, sein, mit seinem Fahrrad da durch und schießt da so quer rüber die ganze Zeit. Also richtig irre und sehr auffällig. Und wir mit unseren Fahrrädern so versucht, so immer unauffällig dem zu folgen. Und dann an der Münchner Freiheit eben, kommen wir an und drückt uns äh, eine haben Haschentand und schießt wieder weiter. Keine Ahnung, was diese Aktion sollte. Wieso der da so rumgefahren ist wie ihrer oder ob er das dort gebunkert gehabt hat, Puh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Das war so das erste Erlebnis. Aber also mein Kuppel hat da die Anschrift gegeben. Also wenn es aus, aus ist, wenn wir was brauchen, können wir einfach vorbeikommen. So. Eine Woche später, das war ja fürs Wochenende, wollte man wieder was holen und dann hat man schon 100 Marksam, weil das war ein echt schlechtes Zeug, was der gehabt hat. Und dann sind wir da hinten, das war in München-Schwabingen, ich weiß nicht mehr genau, ein Hinterhaus, was eh schon selten ist in München. Und dann war das total ein schäbiges Hinterhaus, runtergerockt bis zum Gehtnimmer, und da haben wir lauter WGs drin gewohnt, das war in der Kommune, glaube ich. Also es war wirklich strange. Und dann sind wir da gestanden mit zwei kleinen Bubis, also mit 18, 19 Jahren und da voll äh, die Hippie-Kommune, äh, eine, die war voll komisch drauf, die wollte die ganze Zeit auch mal reinkommen und haben uns ausgefragt die ganze Zeit über ganz komische Sachen, noch komische Sachen gefragt, ja. So, weiß ich nicht, ob die noch ganz frisch im Kopf war, ob die hängen geblieben weiß ich echt nicht. Auf jeden Fall saßen wir da zwei Stunden und der Typ kam halt nicht und die haben uns da immer gesagt, ja, ja, da kommt es in Fünf Minuten. Und dann ist es immer gruselig geworden. Es war, es war dunkler und er, ganz komische Leute waren da. Und dann haben wir uns da halt verpisst, ohne was zu kaufen. Das war echt. Ah, ja, das war alles sehr strange. Dann habe ich einen kennengelernt, äh, weil das Ding ist ja. Es ist halt ultra auffällig, wenn äh, permanent Leute kommen und gehen und innerhalb fünf Minuten muss kurz kommen, was kaufen, wieder gehen. Das ist sehr auffällig und das macht halt so gut wie keiner mit, der schon länger dabei ist. Weil ja. also, da fällt die Nachbarn auf, fällt halt eben auf. Und wenn man halt nur begrenzt die Anzahl an Leute reinlassen kann. Sagt da langsam sie halt dann immer, ja, die sollen nicht irgendwo anders warten und, ähm, aber halt unauffällig, <lacht> ja, feiern wir unauffällig zwei Stunden in, in, der, in der Stadt, das in heißt, der also irgendwo, wo so ein paar Hansel wohnen, weißt du, wie sollst du denn unauffällig bleiben, wenn der anderthalb Stunde bleiben muss? Also, haben sie mit mir draufgenommen. Dem Typen. Also, da war es halt wirklich so, er äh, spricht ihn nicht an, außer also, er fragt die was, ansonsten schauen wir am besten gar nicht erst an. Und hat so eine komischen Hinweise. Ich habe von Herzklopfen gehabt, wenn wir da rein sind, er war ein ganz normaler Kerl halt, weißt du, da dachte ich erst. Aber ja, wir durften erst mit dem reden. Als sein, hm, sein Lied zu Ende war, er war er voll drin und hat Luftgitarre mitgespielt, Augen zu. Seine Freundin war da. Und als zu Ende war, da, ja... er in die Runde geschaut, ah, Servus, so und so, so und so. Und was wollt ihr haben? Und Dann ging es ganz schnell ins Geschäft ab und dann kannst du dich in ein anderes Zimmer setzen und dauernd rauchen danach dann äh, konnte es wieder gehen. Also es war ultra krasses Zeug, aber der Kerl war halt echt strange drauf. Ja. Und irgendwie eignet man sich das dann ja auch an, wenn man selber dann verkauft hat und die Leute mh, wenn die Regierung sagt, wie man es halt gerne möchte, das passiert, damit halt das möglichst unauffällig ist. Ich mochte das nicht, wenn Leute bei mir vom Haus stehen oder im Hausgang, noch schlimmer, im Treppenhaus, wenn die da rumstehen und warten. Das kannst du in per Nacht machen, wenn ein Haus acht Stock wegkehrt oder so oder, oder mehr. Da stört nicht, aber nicht in einem vierstöckigen Haus oder in einem dreistöckigen. Da ist es halt dann schon sehr auffällig. Da kriegst du die Nachbarn mit und wenn die Nachbarn im Cool sind, dann war es das gleich. Ja, und da hat er mal ein Game, ah, das hieß der. Das war mal ein Anhängsel von irgendjemandem in Rammersdorf schon. Und dann habe ich den einfach nicht mehr loskriegt. Dann immer wieder war der da und immer wieder ist er Kommen Und äh, ja. Wahrscheinlich war es zu Hause bei dem Scheiße. Das sind auch immer wieder bei uns. Das ist ja auch scheißegal. Auf alle Fälle war das dann auch so. Dass ich zudem auch gesagt habe, äh, bring niemanden mit. Er wusste, dass ich nicht in der Perlach wohne, sondern in München Schwabing. Also bring niemanden mit, wenn du was brauchst, kein Problem. Ruf vorher an, dann klären wir das, ob wir was haben Und wenn ja, dann kommst du vorbei. Aber stell mal niemanden vor die Tür. Ähm, was macht er natürlich? Im Hausgang lässt er sich stehen und ich muss damals noch Zigaretten geraten, ja, ich muss mal holen. dann komische Ausflüchte, nein und äh, kannst du kurz warten, oh da oh ja. hast jetzt nicht wirklich jemanden da unten stehen, ja, und tatsächlich war es so, Da standen zwei so Hamperer bei mir in, in dem Ausflug, Zigaretten war am Rauchen, ein ganzes Treppenhaus hat gestunken und oben im vierten Stock hat Jenny runter weißt du? Da frage ich mich, warum hatten wir das nicht verstanden? Hat der irgendwie? Ich weiß es nicht. Oder die anderen waren so eine Arschlöcher. Nein, ich gebe dir das Geld dann nicht mit. Und dann warte ich da unten drin. Ey, ich gesagt, egal wie geil du jetzt das Zeug findest und egal was du was du da zahlen willst danach, du brauchst nie wieder zu mir kommen. Und die anderen ja. Stress haben Nö, nee, mit euch rede ich überhaupt gar nicht. Euch kenne ich gar nicht. Einer von euch fasst mich an, gibt Tote. Das ist mir scheißegal. Und dann hat er gleich, oh, alles hey, kommt, kommt. Damals war ich noch verrückt, da habe ich halt auch ein Messer stecken gehabt. Heute nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr verrückt. Ich bin auch keiner, mehr, der was verkauft. Ne? Deswegen gibt's es so Geschichten nicht mehr. Ne? Aber trotzdem habe ich das nicht verstanden. Weißt du? Und dann kam die Strafe natürlich auf den Fuß. In München ist es halt immer so gewesen: ab und zu mal gibt es halt nichts. Ja, da sind die Großen nicht da, die sind im Urlaub. Die Kleinen haben ihre Sachen aufgebraucht, verkauft und haben auch schon nichts mehr. Und warten wir auch, bis die endlich kommen. Oder bis halt irgendeiner wieder was hat. Und dann komme halt ich daher. Und mit nach. Keine Sau hat was. Und da steht ja schon der Anis und guckt, sieht mich, ja, grinst gleich, freut sich voll und schnürt äh, sehr der und angeschissen und hast du was? ich schon <lacht> und grinsen dreckig an die knallrote Augen du nicht, oder? und fahr und lassen stehen und dann ist er langsam bewusst worden. und dann lief er hinter mir her es sagt, komm Sorry damals, Entschuldigung, Ey, so ein Scheiß wollte ich doch da nicht mal hören. He. Oder? Ich meine, er riskiert da meine Freiheit, in dem Augenblick wenn er irgendwie zwei so Brand stellt. Mir wurscht, ob er die kennt oder nicht kennt oder wer das ist, interessiert doch in dem Fall überhaupt gar nicht. Entweder vertrauen sie dem, oder sie vertrauen ihm nicht. Und das bedeutet, entweder sie kriegen was oder sie kriegen nichts. Aber man kann nicht einfach wegen so einem blöden äh, Peace, ein Stück oder, oder Cannabis am Leben versauen, indem man hergeht und das halt einfach so riskiert. So ein Quatsch würde es alles gar nicht geben, wenn es legal wäre. Schluss mit Krimi. Cannabis normal.